Eintrag Nummer 11 Jetzt wo Metaton erfolgreich ist, redet er nicht mehr mit mir Er fragt mich nur noch, wann ich seinen Körper vervollständige Aber wenn ich seinen Körper vervollständige, braucht er mich vielleicht nicht mehr Sind wir bestimmt keine Freunde mehr Konntest du davon abgesehen, bringt mich die Arbeit sowieso ziemlich ins Schwitzen <lacht> Man kann es nicht geheilt. Nein, wir sind absolut nicht geheilt, ich muss mal kurz was fressen Ah... Ah, ist das jemand, dass es gleich einen Kampf gibt? Nein, nur auf Nummer sicher gehen, ne? <lacht> <lacht> der Wand ist ein Schalter, drücken. Oh, da ich der Raum denn für dich aus, als am Ernst. <lacht> es ist ein Ball. Oh. Ein Hund. Wuff, wuff. Oh nein, was soll ich nur tun? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh nein. Wir oh nein, der suche weg. Versuche weg zu laufen. Ich will hier weg. Ah. Fuck. Oh. Ein Kampf, wer hätte das gedacht? Das ist ja gemacht. Ich find's übrigens super, wie man einen Hund sieht und Katzen. Das ist... <lacht> <lacht> ja, stimmt, ich seh's jetzt auch. <lacht> Hört man das nicht so, gerade im Hintergrund. Hm. So, was machen wir? <lacht> so spielen wir! Ich finde das gerade ziemlich bestörend, ja. was soll das? Amalgamat ist nicht aufregend genug, um zu spielen? Also, mit sowas würde ich nicht spielen wollen. Oh fuck. Oh, what the fuck? <lacht> Aua. Amalgamat sieht dir aufmerksam zu. Moment, er sieht mir aufmerksam zu, zuwinken. Du rufst nach dem Almagomate. Es springt zu dir und verliert eine komische Flüssigkeit aus seiner Öffnung. Okay. Oh Gott! Was? E zur Hölle? Der Hund kann fliegen! <lacht> <lacht> Kommt näher und möchte Zuneigung. Okay. Okay, Streichel. streicheln. Du streichelst den Almagemate. Er verzerrt plötzlich. Beruhigt sich jedoch wieder, wie die Musik einfach lauter wird. Äh, oder, ja, schneller auch. Es bleibt kurz ruhig auf deinen Schoß. Oh Gott. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie das Ding. Ach egal. sie <lacht> ja. schießt es hinweg und krabbelt wild an den Wänden entlang. Ach du Scheiße. <lacht> ich mag die Attacke nicht, die andere war besser. Ah oh Gott. Kratzt die Wand mit seinen Klauen. Oder <lacht> ignorieren. Ich versuch's wegzusehen, aber es taucht überall auf, wo du hinsiehst. <lacht> Ah ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Amalgamate <lacht> kratzt die Wand. Okay. Äh, äh, ja. spielen. Du wirfst seine Waffe in die Ecke. Was? Warum? Der Amalgamate bringt sie wieder zurück. Oh lol. Mit Stolz? <lacht> du wiederholst das Ganze ein paar Mal. Jetzt ist einmal sehr müde. Es lehnt seinen formlosen, tropfenden Körper an dich. Okay. Ja. Das, ist, das ist mega creepy irgendwie. Ja, schon, nur ein wenig. diese Geräusche die immer. Wie so bei so einem Horrorfilm. Ja. Nur Streich ist einmal Amalgamate. Es funktioniert Zufriedenheitsschaum der Stufe 1. Ich Schau, wie das da hinten abgeht. Das ist ja... Oh Gott, ich sollte aufpassen. Soll ich nochmal wiederholen, dass Tobi Fox anscheinend nicht mal alle hat? Mhm. Also, mir gefällt eine andere Runde besser. <lacht> Ich bin ein Fan von anderen Hunden die <lacht> Kämpfe werden stärker <lacht> Selbst wenn es ein reiches oh, Held ist schau Der die mal die Katzen gemacht, scheint zufrieden zu sein Endo Jenny ist zufrieden doch die, Ja Die Temschoff <lacht> Ähm, Muss ich, ja, ich würde sagen wir machen Do einfach ist unter Was zur Hölle? <lacht> Dankeschön! <lacht> ich dachte nur, da bemute ich mich jetzt nicht. Ja, danke. <lacht> so, ist jetzt ja, wir haben ja gerade den Nebel beseitigt, vielleicht ist er da jetzt auch weg. In der Tat. Eintrag Nummer 19. Familien fragen mich immer wieder, wann alle wieder zurückkommen. Was soll ich nur sagen? Ich beantworte nicht einmal mehr die Anrufe. Es ist ein Kühlschrank, er ist leer. Ohne ihn aufzumachen. Das ist ein Kühlschrank. Er scheint seltsame... Proben zu <lacht> <lacht> Eintrag Nummer 20. Esko hat mir heute die fünf Nachrichten hinterlassen. Vier darüber, dass jeder sauer ist. Und eine über diese putzige t die wie ich aussieht. Danke, Escor! Das ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Er ist nicht leer! Hügel. Ein Eintrag Nummer 21. Ich verbringe jetzt meine Zeit regelmäßig am Schrottplatz. Das ist mein Element! Das ist ein Kühlschrank. Er scheint seine Proben zu enthalten. Das ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Er ist nicht oh. leer. Fusion, dein Kühlschrank! <lacht> das ist eiskalt. Oh Gott, das ist traurig. Wieso? Wisst ihr auch warum? Wieso? Wir es wir gleich sehen. Warum das heißt es auch traurig. wieder Amalgamate? Ja, weil die so heißen. Das erste ist ja ähm, <lacht> äh, irgendwas Lemon. Okay. Ja. Keine Ahnung, lachen wir. Du lachst und lachst weiter. Es ist so witzig, du kannst nicht aufhören. Was? Du hast das nicht gemacht? Snowy. <lacht> ähm. Okay, es ist eiskalt übrigens. Wir scherzen mal ein bisschen. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Der Ausdruck verändert sich. Ich erinnere mich... Wen kennen wir noch, der schlechte Witze macht und der so ähnlich aussieht? Und wer ist deswegen abgehauen? Der ähnlich aussieht? Mhm. Ich, will, ich will niemanden kennen, der so aussieht. <lacht> du machst einen schlechten Witz, weißt du, der Eis, äh, Ausdruck verändert sich weiter. Haha, <lacht> ha, danke. Mal gern. Musik wird immer wird schlimmer, oder? <lacht> ja. <lacht> yeah. Sie ist völlig beruhigt. Was siegreich. Was? Wir haben. Ja. Was wir, ich glaube, wir haben Rocky haben ja, gebrochen. Ähm, in äh, im Snowy Gebiet haben wir einen Gegner gehabt, der von zu Hause weggegangen ist, weil er Comedian werden möchte und seine Witze waren schlecht. Und äh, im Deine haben wir ja den Vater von ihm getroffen, wenn ihr euch erinnert. Ja. Der dann gemeint hat: Yo, mein Sohn, ich bin gespannt, wann ich ihn wiedersehe. Unsere Mutter ist leider schon lange fort. Und das war die Mutter. Oh. Oder was von ihr übrig geblieben ist. <lacht> ja, das zumindest. <lacht> die Notiz liegt am Boden, du kannst nicht alles lesen. Vorhang! Das ist alles, was du entziffern kannst. Ja, das haben wir auch. Ja. Alles klar. Nice. Müssen wir alle Schalter haben? Haben wir nicht noch was Blaues? Aber da was lag so ich noch ein Kühlschrank. ist ein Kühlschrank, der ist leer. Das kann nicht sein. <lacht> du bist so paranoid, Lucky. In diesem Labor kann man doch <lacht> paranoid sein. <lacht> da ist der Raum. Kann ich nicht nachvollziehen, also. Mein Kühlschrank tanzt auch immer mehr. Bis jetzt haben wir auch nur nette Leute getroffen. Waren wir da rechts schon? So. Ähm, <lacht> weiß ich grad gar nicht. Waren wir hier rechts schon? Das weiß ich Nein. auch nicht. Vielleicht ist da der blaue Schatten. Nein, waren wir, Nein nicht. waren wir nicht. Oh Gott, danke. Goldene Blumen. Wow. Eintrag Nummer 7. Wir brauchen ein Gefäß für die Monsterseelen, wenn wir so weit sind. Immerhin können Monster nicht die Seelen anderer Monster absorbieren. Genauso wie ein Mensch keine menschliche Seele absorbieren kann. In dem so ist. Was passiert dann mit etwas, was weder Mensch noch Monster ist? Oh Gott, die haben gegenseitig ihre Seelen absorbiert? Im Tag Nummer 10. Die Experimente am Gefäß sind ein Fehlschlag. Es scheint sich nicht von anderen Fällen zu unterscheiden. Wie auch immer, es ist sowieso schwierig, damit zu arbeiten. Die Samen bleiben. Die Samen bleiben. Achso, jetzt kommt es Ende. Noch. Bleiben einfach hängen und gehen nicht mehr ab. Ach nö. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? <lacht> es ist Metro. Ja, komm. so eine Art Vogel. <lacht> Sieht aus wie <dem> Flamingo. Lol. <lacht> naja. Ähm, also <lacht> nee, sagen wir, wir beten ein bisschen. <lacht> ah. Du kniest nieder und betest für Sicherheit. Rufst sich etwas ins Gewissen. Das kann ich nicht lesen. Hoffnung nicht. Irgendwie. <lacht> Was ist das? Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was zur Hölle? Ich, ich mag es nicht, wie er vor der Textbox ist. Kann er bitte. Du schikanierst. Schikanier es ist effektiv. <lacht> Blick. Oh Gott. Oh fuck. Oh, oh, oh Gott, fuck. ist das creepy. Oh fuck. Das ist. Weißt du, manchmal sollte man Dinge einfach so stehen lassen. <lacht> so du genau. deine Hände, nichts passiert. Das denke ich mir auch, seitdem wir in dem Labor sind. <lacht> <lacht> ja. Das auch. Verblüffen. Du verblüffst Reaperbird. Reaperbird erinnert sich an etwas. Quack, quack. Oh lol, yes. es ist eine Fusion aus Froggit, diesem Amestigem und irgendeinem so anderen Typen. Wie das Ding heißt, da, dieses, was man nicht schikanieren darf. Es muss ein heißer Sommertag gewesen sein, als er dieses Labor erschaffen hat. Ja. Ein <lacht> <lacht> sehr heißer. <heilsam. lacht> <lacht> <lacht> also, Tag. ist Kalt. Wahrscheinlich wegen Kühlschrank, Lulz. Ja. Ja, also, Elfes hatte ja diese Maschine. Und die fusioniert Monster. Naja, nicht unbedingt, sondern die ich entzieht sehen. ESH. Und wofür könnte ESH stehen? Nur Güte. <lacht> <lacht> okay. das Nein. Ah nee, nee, das erfährt jetzt. man später. Ich wollte wollt gerade klar? was erzählen, was man erst später erfährt. Also bei ESH würde ich an Entschlossenheit denken, das wird passen. Wir oh. erfahren nämlich gleich, warum die fusioniert sind. Scheint der weiterer Aufzug hat keinen Strom mehr. Okay, gucken wir einfach mal weiter. Jetzt muss Tobi Fox auch noch eine Ausdrehen finden für seine Gehirngespenster. <lacht> es scheint abgeschaltet zu sein. Oh fuck. Ähm, okay. Die Frage ist, wo es elf ist? Was ist das? Es reguliert den Strom für den Aufzug. Einschalten? Ja, auf jeden Fall. Oh fuck. Was ist das? Ich liebe den Blick vom Menschen. Ja, das... Er denkt sich so... Ja, aber... Das <lacht> Elfes. Hey! Stopp! Ich, ich... habe euch Futter mitgebracht, okay? <lacht> Tut mir <lacht> leid! Sie werden ein wenig durch, <lacht> wenn man sie nicht füttert. Ich denke, sie haben deine Toffelchips gerochen und... Ich hab doch gar keine mehr! Wie auch immer Der Strom <lacht> fiel aus und ich wollte ihn wieder einschalten Aber es scheint, du warst mir einen Schritt voraus Es war dir wahrscheinlich alles sehr unangenehm äh, nee. Aber ich schätze, dass du mir helfen wolltest Wie ich sagte, hatte ich Angst, dass ich nicht wiederkehren würde Aber das liegt an diesen Typen Nicht an, Typen. Nicht an diesen Typen <lacht> Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass ich zu viel Angst hätte, die Wahrheit zu erzählen. Wow. Dass ich weg oder etwas Feiges mache. Ähm, ich, ich schätze, ich schulde dir wohl eine Erklärung. Wie du vielleicht weißt, wollte Esko, dass ich Seelen studiere. Während meiner Forschung isoliert sich eine Macht namens Entschlossenheit. Ich habe es in sterbende Monster injiziert, damit die Seelen bestehen. Aber das Experiment schlug fehl. Weißt du, im Gegensatz zu menschlichen Körpern haben Monster nicht genug physische Beständigkeit für viel Entschlossenheit. Ihre Körper beginnen zu schmelzen und ihre Form zu verlieren. Und bald sind alle Testobjekte zusammengeschmolzen zu diesen Dingern. <lacht> Als sie sie sah, wusste ich, ich kann es ihren Familien nicht erzählen. Ich könnte niemanden davon erzählen. Egal wie sehr man mich auch danach fragen würde. Und ich hatte zu viel Angst, am weiterzuarbeiten. Alles, was ich tat, war ein kritischer Fehlschlag. Aber jetzt! Jetzt denke ich anders darüber. Ich werde jedem erzählen, was ich getan habe. Es wird schwer werden. Ehrlich sein, an mich glauben. Werden sicherlich harte Zeiten werden. Es gibt bestimmt Tage, an dem ich es wieder vermassle. Aber zu wissen, dass ich so gute Freunde habe, das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich danke dir. Kommt, Leute. Es ist an der Zeit, dass alle nach Hause kommen. Ja. Viel Spaß beim Schlafen heute noch. <lacht> oh Gott. Ich, also ich persönlich von vor Oh Gott, so was ist krasser. das? <lacht> Tag Nummer 8. Ich habe mich für einen Kandidaten entschieden. Ich habe Eskor noch nichts gesagt, weil ich ihn überraschen möchte. Im Zentrum seines Gartens gibt es etwas ganz Besonderes. Die ersten goldenen Blumen, die noch vor den anderen erblühte. Die erste, die erste goldene, erste goldene Blume. Blume. Die noch vor den anderen erblühte. Blume von der Außenwelt. Oh Gott, nicht Flowey, oder? Soll ich Flowey erschaffen? Der schien kurz bevor die Königin ging. Ich frage mich, was passiert, wenn etwas ohne eine Seele den Willen erhält zu leben? Sie hat Flowey erschaffen. Das gibt's doch nicht. Eintrag Nummer 18. Die Blume ist verschwunden. Oh mein Gott. Sie war quasi die euch noch Nummer Erinnert ihr euch noch, als ähm, Flowey gesagt hat, dass es äh, mal wieder schön ist, eine Seele zu haben? Als äh, Flowey die Seelen absorbiert hat? hat ja so gemeint, yo, ich kann sie zappeln fühlen und so. Und ja. Ja, sie hatte ja goldene Blumen. Und Flowey war die erste goldene Blume. Und sie hat ihr Entschlossenheit initiiert. Ich will auch einfach den aufzu... Ring! Es ist deine Stimme. Die du noch nie zuvor gehört hast. Ja, Hi! Bist du da? Es ist lange her, nicht wahr? Aber du hast dich gut geschlagen. Dank dir verläuft alles nach Plan. Ja, hi. Man sieht sich. Wer Ja, hi, man auf. sieht sich. <lacht> <lacht> ich bin gerade so oh, froh. gelandet ist sind wir hier. Das macht so viele können wir Besser. Wir sind bei Escort. Ja. Mhm. Und wir können nicht speichern Betrug. <lacht> Warum ist Sans nicht da? Weiß ich nicht. Warum ist der Gang unendlich? Nee, da ändert er. sag <lacht> also erst so aus. Oh, ich würde sagen, Warum wir statt den Escort mal Besuch ab. Ja, wir haben ja keine oh, Ahnung. Ich würde sagen, mehr. wir bringen ihn noch mal um oder lassen ihn töten. Ah, bin ich auch für. Rocky, dein Auftritt. Oder doch nicht? Ja. Nein. Hm. Ach so, stimmt, ja. Hm, okay, verstehe. Oh. Ja. Hier können wir nochmal speichern. Das Ende. Schon wieder. <lacht>